Hallo, ich bin Oliver aus Hamburg und ich habe heute euch ein äh, kleines ernstes Thema zu besprechen. Und zwar geht es um das Ausbeuten von offenen Online-Plattformen. Und da das vielleicht ein bisschen sperrig ist, fange ich einfach mit einer kleinen Analogie an. Also stellt euch vor, ihr seid SchäferInnen und als euch habt ihr wahrscheinlich auch Schafe, sonst werdet ihr wahrscheinlich keine SchäferInnen. Und das Schöne für euch ist, es gibt ja eine große grüne Weide ohne Zaun, ohne Tore. Äh, und ihr dürft da äh, eure Schafe draufbringen und die können da kostenlos fressen, ne? Grünes Gras, es wächst sehr schnell und alle Schafe werden satt, das ist super. Äh, erster kleiner Haken, äh, das dürfen auch andere Schäfer innen, aber es ist wirklich nur ein kleiner Haken, weil es vielleicht ein bisschen Gedränge manchmal gibt, aber die Wiese ist groß genug und äh, alle Schafe werden immer noch satt, das Gras wächst schnell und nach. So gibt zwei Probleme bei der, bei der ganzen Geschichte. Erstes Problem, einige der SchäferInnen, äh, so ist das halt typischerweise, denken sich dann, hm, das ist ja prima, kostenloses Gras für meine Schafe, dann schaffe ich mir doch einfach noch ein paar mehr an, äh, die kann ich dann ja auch da kostenlos füttern und äh, verdiene dann vielleicht ein bisschen mehr Geld, weil ich dann mehr Wolle habe, die ich verkaufen kann. Ne? Erstes Problem. Zweites Problem, nicht nur die SchäferInnen, die da jetzt drauf sind, denken sich das vielleicht, sondern noch weitere. Das heißt, da kommen noch weitere dazu. Und irgendwann sind einfach auf der Wiese so viele Schafe drauf, dass das Gras nicht mehr schnell genug nachwachsen kann, es wird platt getrampelt und es gibt kein Gras mehr und eure Schafe verhungern elendig. Das ist tragisch und äh, dieses Beispiel nennt man das aber auch Tragik der Almende. Das heißt, wenn man äh, so ein, ein Gut hat, wo jeder darauf zugreifen kann, ähm, und wo man aber um etwas konkurriert, nämlich in dem Form das Gras, äh, dann setzt es einfach so einen Effekt ein. Ich habe beobachtet, dass es etwas ähnliches auch in der äh, Welt der offenen Online-Plattformen gibt. Und deshalb nenne ich das Tragik der Offenheit. Also was meine ich damit? Ihr kennt bestimmt Plattformen wie Flinger und Padlet oder Learning-Apps oder H5P.org und die benutzt ihr vielleicht sogar. Und äh, das ist quasi eure Weide, das heißt ihr könnt da Inhalte erstellen und äh, mit anderen teilen und eure Schülerinnen und Schüler, die können damit arbeiten. Sache. Ne? Das Problem ist, äh, genau wie bei dem anderen, ähm, bei, bei der Weide, das denkt nicht nur ihr euch, sondern das denken sich viele andere Leute. So, und was passiert im Hintergrund? Ihr konkurriert natürlich um den, den Speicherplatz, um die Rechenleistung der Server, um die Bandbreite und irgendwann ist das Ganze aufgebraucht und die Dienste funktionieren nicht mehr. Das heißt, Websites sind dann zum Beispiel nicht mehr zu erreichen. Ist vielleicht auch erstmal nicht so schlimm. Dann sagt ihr, dann mache ich halt morgen weiter, Nun wenn es dauerhaft äh, ja, wäre, wäre das blöd. Der zweite Haken dabei ist aber, dass es das Leute Geld kostet. Nicht euch, für euch ist das ja offensichtlich kostenlos. Äh, aber andere Leute bezahlen natürlich dafür. Das ist bei einigen Sachen, sind das äh, ehrenamtliche Vereine, die das in ihrer Freizeit machen und eigenes Geld in die Hand nehmen. Manchmal sind das kleine Unternehmen und die schenken euch das. Und das muss man einfach erstmal mal wissen, dass ist fehlen. Vielleicht einfach gar nicht klar. So, es passiert eben genau das Gleiche. Und ich habe da auch ein Beispiel. Wir nehmen einfach H5P.org. Vielleicht kennt ihr das. Das ist eine meiner Lieblingsplattformen und äh, was kann man dort tun? Da kann man interaktive Übungen erstellen, also Lückentexte und multiple choice-fragen und noch viele Sachen mehr. Ist erstmal kostenlos, denn äh, die Software ist open source, das heißt, die kann man sich runterladen und äh, kann die installieren. Äh, man, man kann auch so Bezahldienste in, in könnte man nehmen, äh, wo, wo man die Software nutzen kann. Man bezahlt dann eben für den Speicher und die Rechenleistung und sowas. Die wenigsten machen das aber, denn auf h5p.org kann man ihn Inhalte kostenlos anlegen. Das ist zwar nur zum Testen gedacht. Ähm, ja, aber wenn Leute Geld zahlen sollen, nehmen sie natürlich die kostenlose Variante. Und das Problem ist jetzt: jetzt haben wir diese Tragik der Offenheit oder die Tragik der Amende. Das heißt, viele Menschen tun das, nutzen kostenlos diese Plattform und bringen da ihre Schafe, ihre Schülerinnen drauf. Und äh, irgendwann sind es einfach so viele, dass die Plattform das nicht mehr verkraftet. Und ähm, ja, eure SchülerInnen verhungern und am Ende auch ihr, weil äh, eure Inhalte vielleicht weg sind. So, das einfach meine Bitte: macht euch bewusst, ähm, dass die Angebote für euch zwar kostenlos sind und die Firmen dahinter das auch gerne machen, aber du musst zu einem bestimmten Grad irgendwann sagen sie, wir, wir können es nicht mehr und dann ist die Plattform weg vom Fenster und der ganze Dienst ist für euch weg. Und äh, wenn ihr einfach das nächste Mal irgendwie so eine neue, coole Plattform oder Software findet, dann fragt vielleicht nicht als erstes, hey, ist das kostenlos? Sondern ne, mit dem Hinterkopf trage ich da Einwände, trage ich die Offenheit. Wie kann ich denn diesen Dienst nutzen, aber das nachhaltig